Wenn du schnell reich werden möchtest, ist Amazon FBA definitiv das falsche Geschäftsmodell für dich. Wenn du dir aber was aufbauen willst, was langfristig und nachhaltig wirklich funktioniert und auch einen inneren Wert hat, dann ist es genau das richtige Modell für dich. Und warum das Ganze so ist, darüber sprechen wir heute. Also lass uns mal damit anfangen, warum man denn mit Amazon FBA nicht schnell reich werden kann. Natürlich müssen wir definieren, was jetzt schnell ist. Ich meine, manche Unternehmer sagen, dass auch drei, vier, fünf Jahre ein schneller Zeitraum ist. Ja, das sehe ich jetzt anders, vielleicht wenn ich mal von ein paar Monaten ausgehe. Dann ist es definitiv nicht etwas, was du mit Amazon FBA erreichen kannst, weil du natürlich im ersten Schritt die Ware sozusagen vor Kasse bezahlst. Das heißt, du bezahlst die Ware, dann vergeht erstmal ein Zeitraum, wo das Ganze produziert wird, wo es importiert wird, wo das Ganze dann auf Amazon wirklich online gestellt wird. Und dann macht machst du die ersten Umsätze, das heißt du generierst den ersten Umsatz, ja, aber du musst trotzdem zu dem Zeitpunkt erstmal wahrscheinlich wieder weitere Ware nachbestellen und trotzdem wieder weiter einkaufen und dieser Zyklus sozusagen vom ersten Euro, den du reinpackst versus den ersten Euro, den du dir rausholen kannst, den du auch jetzt nicht brauchst, um noch weitere Ware einzukaufen, der dauert halt ein bisschen und mit diesem Euro, den du jetzt rausgeholt hast, kannst du auch jetzt wieder nachdenken und sagen, okay, packe ich den Euro jetzt in meine eigene Tasche oder reinvestiere ich den in mein Business und bringe damit mehr Produkte auf den Markt und spiele diesen Zyklus einfach immer wieder und wieder durch, um mehr Produkte, mehr Umsatz und mehr Gewinn zu ähm, generieren im Endeffekt. Was natürlich etwas ist, was ich dir definitiv empfehlen würde. Das heißt, du spielst diesen Zyklus ein paar Mal durch, bis du ein paar Produkte auf dem Markt hast, und dann wahrscheinlich mehr dir rausholen kannst, als du jetzt theoretisch ähm, direkt reinstecken musst, um trotzdem noch ein Wachstum in deinem Business zu haben. Und genau das ist der Grund, wieso du nicht innerhalb von ein paar Monaten irgendwie schnell äh, einen weiteren Cashflow aufbaust oder warum du nicht innerhalb von ein paar Monaten letztendlich dir einfach ja, nur äh, Geld rausholst, geschweige denn das Business verkaufen kannst, weil das Ganze einfach ein bisschen Vorlaufzeit mit sich bringt. Das heißt, wenn du von dem Time Horizon ausgehst, dass du entweder dir einen Cashflow rausholst, dann solltest du mindestens mal ein bis anderthalb Jahre da einschätzen oder einfach, planen. Und wenn du das Ganze verkaufen möchtest, vielleicht so ein bis drei Jahre circa, wahrscheinlich eher im äh, mittleren bis, end, äh, bis Ende des Spektrums befinden wir uns hier. Und das ist eigentlich der Grund, warum man definitiv nicht mit E-Commerce letztendlich, ja, sich äh, schnell mal was nebenbei aufbauen kann, aber wenn du es dir aufgebaut hast, dann hast du wirklich einen nachhaltigen, enormen Wert, weil du hast nicht nur die Plattform Amazon, wo sich dein Produkt etabliert, wo es Bewertungen generiert, wo es von Kunden immer wieder und wieder und wieder gekauft wird, sondern du kannst dann in diesem Zyklus natürlich auf der, ein, auf der anderen Seite auch noch den nebenbei einen Online-Shop aufbauen, dann auch wieder weitere Kundendaten sammeln, auch weitere Umsätze generieren, was dann sozusagen in der Skalierung der nächste Schritt wäre, wobei du am Anfang vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Kapital brauchst, weil du ja auf der einen Seite auch wieder mehr Produktverkäufe generierst, wo du auch im Vorfeld wieder mehr Ware für einkaufen musst und du erstmal ein bisschen mehr Liquidität bereitstellst für. Und genau das ist eigentlich der Grund, warum du auf der einen Seite nicht schnell reich wirst, aber dann, wenn es funktioniert und wenn es sozusagen von dir auch richtig gemacht wird, du eine extrem hohe Upside hast auf und du auch ein Business hast, auf das du dich verlassen kannst. Das ist nichts, was von heute auf morgen sich in Luft auslöst, was irgendwie nicht mehr funktioniert, wo irgendwelche Richtlinien von Facebook oder wo auch immer geändert werden, dass letztendlich ähm, ja, alles irgendwie nicht mehr so funktioniert wie vorher. Nein, das Ganze ist genauso nachhaltig und wird über den Zeitraum hinweg, über die nächsten Monate und Jahre vor allem, ehrlicherweise, definitiv immer mehr ähm, Relevanz auch bekommen, weil immer mehr Käufer auch auf den ganzen Plattformen unterwegs sind, um genau die Produkte von dir zu kaufen, die sie sowieso schon kaufen wollen eigentlich. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, den du dir selber, be selber beachten musst. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte in sechs Monate und letztendlich alles, was ich einmal investiert habe, schon wieder raus haben und auch am besten, weil das Doppelte, dann ist FBA definitiv nichts für dich so. Aber wenn du wirklich sagst, hey, ich mache das Ganze auch, weil ich weiß, ich brauche nicht jetzt in einem halben Jahr davon leben oder in einem Jahr vielleicht. Natürlich kannst du eventuell in einem Jahr davon leben. Das, ist, das will ich gar nicht äh, gar nicht bestreiten. Das kann sein, dass es so funktioniert, dass du Produkte hast, wo du letztendlich wenig Liquidität zur Verfügung stellen musst, die einen hohen, hohen Return of Investment haben, wo du eine gute Marge hast, etc. Das kann alles sein, ganz klar. Aber das sollte nicht das Mindset sein, mit dem du reingehst. Und das Mindset sollte rein sein, wirklich, hey, ich habe einen langeren, längeren Time-Horizont. Das heißt, ich weiß, ich verzichte jetzt sozusagen auf Geld, was ich mir rausziehe, um das Ganze dann wirklich, um ein Vielfach sozusagen später wieder reinstecken zu können und ein Vielfache später rauszuholen. Und das ist wirklich diese Macht von dem, ja, wahrscheinlich äh, intrinsischen Zinseszinseffekt. Auch wenn du den jetzt nicht so spürst, wie du ihn vielleicht an Kapitalmärkten spüren würdest, sondern du siehst das Ganze eigentlich äh, ja, dann nicht auf deinem Konto im ersten Sch Schritt, sondern auf den Umsätzen, die du generierst, dann wieder auf den Beträgen, die größer werden, weil du immer größere Waren einkaufst oder mehr Geld ähm, zu deinen Lieferanten schickst etc. Und dann, wenn du das Ganze so peu à peu immer wieder mit, äh, mitverfolgen kannst und so merkst, wie diese, ähm, ja wie das Ganze einfach sich ein bisschen, bisschen größer aufbläst, du aber vielleicht nicht direkt in deinem Geldbeutel deutlich mehr spürst, dann ist es eigentlich genau der richtige Weg. Dann bist du genau auf dem richtigen, richtigen Pfad gerade, weil das wirklich diejenigen unterscheidet, die sagen, hey, ich möchte jetzt schnell reich werden und jetzt ein bisschen, bisschen Kohle verdienen, ähm, zu denen, die sagen, hey, ich weiß, dass ich jetzt verzichte, um später ein Vielfaches mir rausholen kann, was ich sonst eigentlich bekommen, äh, bekommen würde. Und ähm, ja, wenn du auch jemand bist, der sagt, okay, ich weiß, ich habe diesen langen Time Horizon, ich weiß, da brauche ich nicht jetzt von heute auf morgen schnell reich werden, dann ähm, melde dich am besten mal bei, bei uns, dann können wir mal schauen, wie das Ganze für dich aussehen kann, dass wir einen ähm, Plan mal gemeinsam hier einmal schmieden und dann können wir schauen, ob wir das gemeinsam mit dir so umsetzen oder auch nicht. Und äh, ja, das Ganze eigentlich auch zu dem Thema. Wie gesagt, wenn dir das Ganze gefällt, dann schreib uns einfach gerne mal einen Kommentar, lass ein Abo da und like das Video und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.